Endlich hat es geklappt. Okay, das war diese Blume. Ich habe mehrmals geguckt, welche das wohl sein könnte. Ich dachte ja, erstmal, das wäre die hier. Aber als ich dann die normale Strecke gefahren bin, habe ich gemerkt, ah, da gab es noch diese hier. Die habe ich voll vergessen. Und die funktioniert. Bedeutet, dass ich jetzt endlich die Lumina-Kugeln für dieses Gebiet freischalten kann. Damit willkommen zurück, bevor wir. In das neue Gebiet reingehen möchte ich erstmal mit dieser neuen Kristallblume die Lumina-Kugeln freischalten, damit wir hier das Lumina-Pokémon noch bekommen können. Das habe ich in dem anderen Gebiet auch noch nicht. Ähm ja, keine Ahnung, wie ich es da mache. Da gucke ich, glaube ich, auch noch mal kurz drauf, bevor ich hier weiter aufnehme. Übrigens. Aha, was zu berichten? Darf es gespannt sein? Okay, zeig mal ja. Wahrscheinlich hast du jetzt die Kugeln entwickelt, oder? Wahrscheinlich Welcome back. Now. Mhm. Weißt das bedeutet, Lumina Kugeln Moment. sind grün diesmal. Alles klar. Ach nee, Moment, jetzt fällt es mir wieder auf. Wir haben ja die Lumina-Kugeln schon für das eine Gebiet. Für... Moment. Das hier. Hier haben wir es schon, aber hier gab es halt einfach kein ähm, Lumina-Pokémon. Ich weiß nicht, ob es hier allgemein keins gibt oder ob das später noch äh, erscheinen wird. Auf jeden Fall können wir nun in Wo äh, noch nochmal mit Lumina-Kugeln vorbeischauen. Oh. Ja, gut. Darauf habe ich jetzt eher weniger Lust... Machen wir doch erstmal Kopia. Rosa Strand. Dieser ruhige Strand zeichnet sich durch seinen pastellfarbenen Sand aus. Da haben wir doch alle gerade drauf, oder? Let's go. Das war der Ort, auf dem ich, ich am meisten gehypt war, als ich den Trailer gesehen habe. Und äh, ich hoffe, es enttäuscht... Okay, nein, es kann ich enttäuschen. Wenn das hier der erste Einblick ist... Komm schon, im Trailer war es schon geil aus. Aber das hier, das toppt nochmal alle Erwartungen. Oh ja, und wie es das tut. Hier ein Apfel. Komm, Krabbox, so du liebst Äpfel. Ich weiß es. Du versteckst dich immer in welchen. Komm, ess ihn. Ja, nom, nom, nom, nom, nom. Man sieht sein Gesicht leider nicht, weil ich es falsch geschwürzen habe. Na, passiert. Okay, mit beiden Sticks kann ich mich schneller drehen. diesen Bluebellas Blue Bellas und ein Kokowai. Vielleicht wollen die ja irgendwie... Moment, Musik! Die tanzen doch bestimmt zur Musik! Ja, war. klar? Oh. Hey! Awesome. huckoo Awesome! Mach was! Hallo, mach was! Ja, okay, keine Ahnung. Das ist ein Bild schon cool. Noch ein Krabox. ich Hier gab es irgendwo ein Pikachu. Das habt ihr im Trailer gesehen. Oh. Oh. Oh, was raschelt da? Oh, was raschelt da? Oh, Da ist irgendwer Oh, Blue Bellas. Hallo, ey, ich steh mal auf, du. Bam Hier ist irgendwas, oh ja, hier sind mehrere Sachen Im Gras scheint sich etwas zu verstecken Ja, und, äh Wie, wie, wie schaue ich mir das hier an? Hier ist so ein Dings, aber hm, ja, das sind Blue Bellas. Die verschenken sich tatsächlich sehr, sehr gut. Oh, Wingul! Ein Wingul! Normalerweise, normalerweise sind die ja nervig, wenn man die ständig sieht, aber jetzt voll schön eigentlich. Oha! Die Grafik ist mega hübsch. Oh, Wingul! <lacht> Oha, ist das cool. Aber, aber hier sind Pokémon. Gufas. Mit ihren Händen. Oh, ich kann den Weg wechseln. Oh komm, komm, wechseln wir mal den Weg. Hier ist nämlich ein Macho Mai. Yo, Macho was geht? Willst du nicht einen Apfel essen? Hä? Flundstück? Okay, cool. I guess. Yo, Machomai. Yo! Tanz oder Musik! Warum gucken mich alle hier nicht an? Ignorieren mich alle komplett. Hier irgendwo was? Hier? Was ist das denn? Im Sand scheint sich etwas vergraben zu haben. Ein Octillery oder oder was meinst du? Ein Octillery ist hier, ja? Das kann ich sehen? Oh, oh, das hätte man wahrscheinlich vorher fotografieren müssen. Hä? Aber hier geht's doch rechts auch noch lang. Okay, dann gehen wir halt hier lang. Ja, ich habe den anderen Weg genommen. Pikachu, Pikachu! Nimm den Apfel, Pikachu! Nimm ihn dir! Ja, ja, genau. Beobachte den Apfel. Ess den Apfel. Schmecke den Apfel. Der muss der Apfel gefallen. Hä? Oh, hier ist ein Pokémon. Wirklich ich das denn auf? Ey! Ey! Jetzt vielleicht? Ich weiß noch, welches Pokémon das ist. Aber es... Es ist weg. Es ist weg ich, ich nicht... Ich kann sie auch wecken. Vielleicht brauche ich dazu irgendwann später irgendwas. Ach, keine Ahnung, du. Kann ich auch wecken? Okay, dieser Ort ist ein bisschen lebloser als die Wüste. Und ich wundere mich gerade, dass ich sowas sagen muss, weil dieser Ort wirkt da im Trailer viel lebendiger. Aber hier ist schon direkt das Ende. Das ist ja echt kurz. Also ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet. Was? Lol, okay. Interessant. Also die. Also man kann es ja so ausdrücken. Der Strand sieht von der Grafik her viel geiler aus. Aber die Wüste ist halt viel lebvoller mit ganz vielen Pokémon. Ähm, Ja, aber das soll nicht heißen, dass hier unsere Fotos wertlos waren, die waren natürlich schon wertvoll, wie man sehen kann. Zwei Sterne, hier nochmal zwei Sterne, hier nochmal <lacht> zwei Sterne, <lacht> nur zwei Sterne hier? Schade. Octillery leider auch nur ein Stern. Wingull hm, auch. Ja, ist schon ein bisschen traurig bei manchen. Hast du nur ein Foto gezählt? Oh, gut habe ich auch nur einmal. Aber den, den Weg machen wir hier nochmal. Wir machen nicht direkt noch. Halt hin. Wir machen das nicht direkt. Äh, machen nicht direkt äh, Nacht, sondern wir machen hier den gleichen Weg noch mal. Äh, <lacht> ich würde nämlich gerne noch mal in eine anderen Richtung fahren. Alles klar. Okay. Hm, das ist eine ziemlich kurze Strecke, finde ich. Weiß nicht, wie mir das gefällt. Vielleicht erweitert sie sich noch. Oder vielleicht lag es jetzt nur daran, weil wir den anderen Weg genommen haben. Und der ist halt mega kurz. Vielleicht geht es noch zwei Minuten weiter. Ich weiß es nicht. Sollten wir auf jeden Fall nochmal abchecken. Erstmal hier alles wegskicken. Weil das ist ja alles New Discovery. Hier gibt es da jetzt nichts zu ersetzen. Selbst Pikachu auf zwei Sterne ist ein neues Discovery. Von daher alles eigentlich bisher richtig gemacht. Hätte es besser machen können, aber das, was ich gemacht habe, ist auf jeden Fall richtig gemacht. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Hier noch mal ein Hufer. Da haben wir nicht gesehen, wie es seine Zunge ausspricht, weil wir den anderen Weg gefahren sind. Aber wir werden es jetzt noch mal berichtigen. Vielleicht kriegen wir es auch diesmal hin, dass äh, Krabbox in unsere Richtung den Apfel ist. Das wäre schon ziemlich nice. Dass man das nicht skippen kann. Ich halt schon A gedrückt. Schneller als das hier, was ihr gerade seht, geht nicht. Schon ein bisschen blöd. Ich finde es auch blöd, dass man nicht schneller fahren kann oder irgendwie vorspulen kann. Finde ich persönlich auch ziemlich kacke. Level 2. War ja auch offensichtlich, dass wir Level 2 reichen. Tatsächlich. Meeresforschung. Privatstrand. Angehender Fotograf. Typ Elektro. Typ Kampf. Strand übrigens. Habe ich Neuigkeiten für dich? Okay, was hast du denn für Neuigkeiten für mich? Erzähl mal, du. Du, du, du, Professor, du. Was hast du denn denn für Neuigkeiten für mich? Wahrscheinlich, dass ich jetzt in der Nacht hier fahren kann, ne? Weil ich Level 2 erreicht habe. Ja, okay. Aber vielleicht will ich ja doch erstmal, äh, auf Tag noch nochmal die andere Strecke befahren. Warum auch immer man auf Level 1 schon direkt beide Strecken kriegen kann, das, äh, verstehe ich nicht ganz. Tut mir leid. Das äh, ist schon ein bisschen... Seltsam. Ein guter Zeitpunkt, um eure Forschung auf das Meer auszuweiten. Das Neo One kann nämlich auch Wasser überqueren, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Erkunden des Riffs. Moment, was? Riffs? Hä? Was meint ihr damit? was Einfach ein komplett neuer... Hä? Kopia Riff. Oha, hat einfach zwei Gebiete. Ja, dann muss auch Wolka auch zwei Gebiete haben. Ich meine, hier ist so ein krasser Vulkan. Die waren jetzt nicht hier am Strand. Oha. Na, ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Content für die nächste Folge. I guess. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt hier nochmal das hier. Und dann gucken wir uns rechtes Riff, Riffchen an. Ja. Ähm, aber ich bin wirklich gerade am überlegen, warum wir im Dschungel kein Lumina-Pokémon hatten und warum wir jetzt auch in Wolka kein Lumina-Pokémon hatten. Kommen die noch später oder... Habe ich da irgendwas verpasst? Was ich dann später erstmal nach, nach, noch mal schön nachholen muss. Hä? Das ist ein Pikachu. Hey. Das sind voll viele Krabbox. Ach, du siehst es. Ja, guck es dir an. Ja, beiß rein. Nom, nom. Mach schneller. Ich muss dein Gesicht fotografieren. Ja, okay, es geht. Äh, hallöchen. Bäm. Ich weiß doch, damals, Gen 1 oder so, da hatte, ähm, Coco, weil... Ganz um seinen ganzen Körper rum, Eier. Um seinen ganzen Kopf rum. Hm? hier ist irgendwas. Was soll denn hier sein? Guck macht ein Nickerchen. anscheinend ist das sein Lieblingsplatz. Nö, nö, nö, nö, nö, nö, Okay. Nureta. Pikachu, hier ist den Apfel, Pikachu. Oh, wie du dich freust. Ja. Ess den Apfel. Ess ihn schneller. Ess ihn. Ich muss hier weg. Schnell. Ja, genau. Schön die Fotos. Perfekto. Aber hier hinter war noch ein paar, äh, paar Blubellas. Vielleicht tanzen die, wenn ich die Sie kann Ich weiß es ja nicht. Man kann es versuchen. Ja tun sie. Tanzt. Genau das wollte ich sehen. Blubella gehört tatsächlich zu so meinen Lieblings-Pokémon mitunter. Ich finde das einfach, die sein so schön. Es ist einfach so ein er ja, ist so eine tänzerin Keine Ahnung. War als Blume. Oh, das war... Oh, das sind voll die schönen Bilder. Vor allem, ich finde einfach, Bluebella ist einfach ein gutes Pokémon. Muss man muss einfach dazu sagen, es ist einfach cute. Äh, wir fahren nicht weiter. Wir können hier gerne auch stehen bleiben. Erkundig ich hier ein bisschen. Okay, das ist eine Insel. Hier ist ein Krabbox. Ja, ich denke mal, was wir machen sollen, ist, äh... Hey, du Pisser, weg da! Au ab! Hau ab, Mann! Ja, so ist fein. Hau ab! Oh, hier ist was, hier ist was, hier ist was, hier ist was, hier ja die Blume halt. Ja, aber die juckt da nicht. Die kann ich da sowieso nicht äh, richtig fotografieren. Oh, hier links sind auch noch Gufas. Yo! Ich weiß, wenn die den Apfel essen, dann nehmen die ihre Hand raus, ihre Zungenhand. Komm schon, mach, mach, mach, mach, mach, mach! Essen doch! Ja, wackel schön dein Po für mich. Mann, warum ignorieren mich die Goofas? Das ist voll gemein. Ja, hier links wollen wir jetzt nicht lang. Nö, no, das ignoriere ich jetzt. Zum einen wir hier oben auch nochmal. Ja, komm, da kommen wir gleich hin. Versuchen wir erstmal hier Aufmerksamkeit zu bekommen. Mit ein paar Äpfeln. Oh, jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Perfekt. Hm? Oha. Boah also, nach Covid würde ich hier gerne mal hin Urlaub machen, also, das sieht echt schön aus. Kurasan! ja das ist normale nur, bin ein größerer Fan von Gala Coração, aber das macht ja hier keinen Sinn. Ja, yeah, ja, yeah. freu dich schön, war hey, ja nicht irgendwo ein Vivilon. wo ist es hin? Oh, Hallöchen, tanz für mich. Nö, nö, nö, nö, nö, nö. nam nam nam schon cute. Okay, perfekt. Äh, Octillerie, ja, hier ist nichts. Du bist auch nichts, oder? Wow, das. Ja gut, der Apfel bleibt im Wasser hängen. Schon nicht ganz unlogisch. Hier Hinten sieht man ein paar Pokémon. Hallöchen. Und oh, das war ein sehr guter Wurf, anscheinend. Vielleicht kann ich noch. Ja, nee, nee. Nee, schade, schade. Daraus wird nichts mehr. Oh, Hallo, Raichu. Das ist. Oh mein Gott. Gehört auch zu meinen Lieblings-Pokémon. Aber wie wecke ich das hier auf? Wecke ich dieses Ding-Pokémon auf? Pikachu. Eine rote Schaufel wurde sie von den Wenn angespült. Oh, sie freuen sich. Hey, Raichu! Essen den Apfel, Mann! Essen! einem Apfel! Was hast du gemacht, Pikachu? Hast du was rausgezogen? Wird du den Apfel nicht essen? Du bist sicher Oh, es tanzt! Hey! Ja! Yes! Ein Vorderanblick! Oh, wow. Ich habe keine Fotos mehr. Nein, das habe ich gleich gemerkt. Nein, ich habe keine Fotos mehr. Ich kann nicht mehr A drücken, das geht nicht. Hoffen wir mal, dass wir trotzdem tolle Reitschubilder gemacht haben. Ist halt sowieso das Ende der Strecke, also so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Okay, das ist echt schwer zu sagen. Irgendwie, ich finde, der Strand... Ist einfach schöner zum anschauen als die Wüste, aber hat halt nicht so viele verschiedene Pokémon, habe ich das Gefühl. Aber gut, so, sowas wie mal habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet in so einem Ort. Okay, vielleicht macht es einfach Urlaub vom ganzen Bodybuilding-Training. Nur zwei Sterne alles? Mensch, Pikachu, hättest du nicht besser essen können? Tja. Besser ging es halt nicht. Ne? Ne? Ja, nehmen wir halt das, warum nicht? Äh... Hm. Nehmen wir halt das, warum nicht? Komm, Rubella hat doch bestimmt... Nein, auch kein Drei Sterne. Das ist kein Drei Sterne, bild Das ist so knuffig. Wie kann das keine Drei Sterne sein? Vor allem das auch. Oder das? Das keine drei Sterne. Okay, das war mal drei Sterne. Warte, das hier? Warum das hier? Hier ist doch nichts passiert. <lacht> Der Blick. Äh, warum ist das drei Sterne wert? Why? Das ist so ein Pokémon-Kampf. Hallo, Raichu! Los! Kämpf gegen das Frontschläg! Äh, ja, ja, dann nehmen wir das halt. I guess. Das ist auch keine drei Sterne. Alles nicht. Hi five, bro, sagt er da. Also sind alles so zwei Sterne irgendwie. Hm. Schon ein bisschen enttäuschend, finde ich. Ich habe mehr erwartet. Aber hier freut sich zumindest Corazon. Hier sind noch bessere Bilder tatsächlich. Ja, welches nämlich, wo es sich freut oder wo es am Essen ist? Denk mal, wo es am Essen ist, wäre besser. Ja, Octillery hat sich erschreckt, ja. Yeah. Äh, warum, ein Bild, warum auch immer. Und das können wir nicht auswählen, da wir dafür eine bestimmte Kristallblume anscheinend fotografieren müssen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Wahrscheinlich sind sie nur in der Nacht da, aber wir kriegen wahrscheinlich die Nacht noch nicht freigeschaltet und müssen daher erstmal in das neue Gebiet rein? Ins Riff? Also, da habe ich mal richtig krass gespannt dieses bild ist so knuffig ja ich hätte gerne ein besseres bild von anoloraichu gehabt aber okay man kann nicht alles haben Nein, das ist doch nicht das letzte mal dass wir zu diesem ort zurückkehren vielleicht haben wir irgendwann auch ja äh, überall maximum level ich weiß nicht wie die 100 im spiel aussehen mal sehen mal sehen würde ich einfach sagen ja so sieht's aus wenn auch genug zeit für zwei weitere Runden hier Komm schon Typ Gestein erstmal hier ein paar Bilder im Album speichern zweite Runde war viel besser als die erste finde ich das hier zum Beispiel das ist so richtig äh, hat so richtig dieses Trailer Niveau oder dieses Blue Bella Bild Schon ziemlich ziemlich cute äh, gab es sonst noch irgendwas koko vielleicht dieses ah dieses andere koko bild von vorhin das war eigentlich ziemlich gut warum habe ich das hier nicht rausgesucht das war schon nicht so klug von mir ja, der rest der bilder ist okay ist auch nichts heftiges ja. dann wenn wir jetzt nicht die nacht freischalten dann denke ich gerne ja, mal geben wir mal ins riff Gott, so viel auf einmal fürs Thumbnail, oh mein Gott. Nächste Folge dann beide Orte, vermutlich in der Nacht. Vermute ich mal. Sieh auf Volker um, ist das dein Ernst, Professor? Okay, dann gehen wir halt mal ins Riffchen. Ins Kopia-Riff. Wie ich jetzt verstanden habe, unter Wasser. Dass das Ding da unter Wasser nicht kaputt geht, wundert mich, aber okay. Nicht? Oh, doch nicht. Nur so am Rand des Riff oder fahren wir noch mal gleich runter aufs Wasser? Wahrscheinlich nur oh, vielleicht war das auch dieser Ort, den ich im, den man in meinem Trailer gesehen hat. Ich weiß es gar nicht. Hm, aber Kopia ist schon ein nicer Ort, kann man sagen. Haben die Hunger? Irgendwie nicht. Oh. Tanze mich. Na, oh, schade, die wollen nicht tanzen. Da hinten ist irgendwas. Achso, Tohaido nochmal. Ja, seit Schwert und Schild. Äh, bin ich nicht so begeistert von Tohaidos. Ähm, Wingulchild schild da oben. Der macht irgendwie rein gar nichts. Okay. Und dann entspannt er sich wohl. Okay, wir fahren jetzt einfach übers Wasser. Interessant. Ich habe eigentlich gedacht, wir fahren unter Wasser. Äh, so habe ich es nämlich so verstanden. Aber nein. Auch nicht schlimm. Ey. Hallo. Der ignoriert mich. Ich bin für ihn einfach Luft. Oh. Oh. Wow. Wow. Okay, ich hab nichts gesagt. Was? Oh nein, ein Whirlpool! Irgendein Pumpe muss den Whirlpool einsetzen. Schnell! Was? In diesem großen Wasserschrudel scheint sie sich etwas zu ver befinden. Ja, was ist denn da unten? Wer setzt, wer setzt hier Whirlpool? CARPADOR! CARPADOR setzt Whirlpool ein! Was? Seit wann kannst du das, Carpador? Seit welcher Gem? Kannst du das erlernen? Ja, okay, komm, egal. Hier gibt es wirklich gar nichts, irgendwie auf dieser Insel. Also auf diesem Riff. Oh, jetzt sind wir schnell. Mantax! Mantax ist voll das coole Pokémon. <lacht> Auf dem Bauch ist es nicht so gedreht. Oh, Habikupelippa! Bringst du mir die Post? Weilort! Oh mein Gott, ein Weilort. Yo, Bro, ich, ich komme hier nicht vorbei. kann oh. ich ihn füttern? Ist das hier im Nest? Das ist ein Nest? Von Pilippa? Warumai? Was macht Warumai hier? Oh nein, ist das der Popo von Pilot? Okay, da habe seinen Kopf anscheinend verpasst. Ja, das ist ein Nest, das habe ich schon vorhin gesehen. Das ist ein Nest eines Vogelpokémon. Inneren befinden sich zwei Eier. Hier yes! ist! Fang! Ach, dann nicht. Hier, mach mal. Willst du ins Wasser springen? Oder spring jetzt locker ins Wasser, oder? Oder trainiert er nur? Was macht er? Springt er nicht ins Wasser? Doch, doch, doch, ich glaube schon. Oder? Nee, er posiert nur. Schade. Oh, süßes Montagsgesicht. Cute. Oh, dieses Riff. Dieser Ort, dieser Kopia-Ort hier. Das ist schon schon schön oh gastella das hier wirkt aber länger aber auch ein bisschen lebloser finde ich na nicht machen wir nicht machen wir nicht das machen wir noch einen zweiten Durchgang gehen erstmal den normalen Weg und dann ist das ziel alles klar nein nein nein erst doch nicht das böse kurrausson Oh, oh, oh, oh, die essen den jetzt aber nicht, oder? Es Lass doch mal das Kurasson in Ruhe, nein, die wollen ihn alle essen. Renn, Kurasson, renn! Ja, Gastella sind gar nicht mal so lieb, wie man vielleicht denken mag. Gastellas sind schon ziemlich böse, die jagen nämlich nach Kurasson. Und das ist natürlich nicht gut, wenn äh, Kurasson und äh, Gastella in dem gleichen Ort leben. Ah, wie es mich gelächelt hat, schon süß. Dem würde man noch mal gerne in die Wangen kneifen oder halt in dem Fall in die, äh, Korallen. <lacht> ja. Oh, ist das hier? Oh, Leute, habe ich nicht gesehen. Ja, also, Kopia ist schon ein nice Hort. Ich finde aber, der ist ein bisschen leblos. Also, da müssten noch ein bisschen mehrere Variationen Pokémon sein. Ich weiß, in diesem Spiel gibt es nicht so viele Pokémon, also nicht das ganze Pokédex voll, leider. Ähm... Es gibt auch, soweit ich weiß, von Gen 8 Pokémon. So als Beispiel gibt es auch nur die Starter. Wünsche schon ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein, aber ja gut. Das musst du, was willst du machen? Das ist ja eigentlich schon ein heftiges Bild hier. Ich wurde von einem Toyu angegriffen. In Klammern. Eskalation. Ja. Uh, irgendwas wollte ich sagen, aber ich habe es vergessen. Mann, tags, drei Sterne, weil es sich auf den Bauch gelegt hat. Okay, ich hätte hier zwei Sterne erwartet. Schön, dass man mich hier vom Gegenteil überzeugen kann. Aber das ist so ein süßes Bild. Ach, dann nicht, dann ja, komm, wir das hier. Ja, gut, Pelipa ist jetzt auch kein krasses Bild geworden, leider. Ja, Weilord, er ist richtig. Guck mal, einfach so ein blauer Strich. Geil. Drei Sterne? Das hier soll drei Sterne gewesen sein, der Rest nicht. Ja, das hier vielleicht. Das ist aber drei Sterne. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir diesen Ort nochmal, aber gehen dann den anderen Weg lang. Und äh, dann werden wir in der nächsten Folge hoffentlich die Nächte freischalten können. Vielleicht gucke ich auch mal nach, warum wir nicht die Lumina-Pokémon äh, finden können bisher. Aber vielleicht wird das sich auch in der nächsten Folge schon direkt klären. Ich weiß es noch nicht. Das hier ist ein cooles Bild. Da guckt es so seltsam. Hier, das hier, weil da lächelt es. Äh, das hier. Karpata setzt World Pool ein. Ein New Discovery, ein Montags. Also dieser Ort behaust schon ganz viele cute Pokémon, aber auch ein Macho bei, was so überhaupt nicht passt. Aber okay, wenn das mal Urlaub machen möchte, dann macht das halt mal Urlaub, ne? Ja gut, Weiler, wie würdest du bitte einen Weiler auf ein einziges Bild bringen? Geht ja gar nicht. Was? Ich muss mich jetzt entscheiden? Nehmen wir das, dann sieht man das Gesicht. Aber bisher konnte man auch keine Pokémon entwickeln, ne? Im Original konnte man ja irgendwie Pokémon entwickeln lassen, irgendwie. Leider kein Level 2 erreicht. Das machen wir jetzt eben. Typ Wasser! Typ Unlicht! Hä, hey, wer war denn Typ Unlicht? Hm? Typ Unlicht? Wer war denn Typ Unlicht? Na, wie auch immer. Gucken wir uns noch ein zweites Mal um.